Wer in Norwegen dem Navi vertraut, der kann was erleben. Da auf der Autobahn viele Baustellen waren, wurden wir auf eine Straße gelotst, auf der man angeblich 80 fahren können sollte. Fragt sich nur wie. Nach 5 Stunden Flugzeit von Gran Canaria plus Check-in, Check-out und nach weiteren 8 Stunden Autofahrt kamen wir schließlich ziemlich gerädert in Fahrsund an. Da wir planten, von den Kanaren nach Norwegen auszuwandern, wollten wir uns auch den Süden anschauen. 2020 hatten wir uns bereits den Hardangerfjord Fjord angeschaut. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, na, da nicht. Ja, super. Und da die erste Überraschung. Ein Spot, den ich mir vorher auf der Tiefenkarte ausgesucht hatte, war schon mit Uferangern besetzt. Erfreulicherweise gaben sie uns den Spot aber frei, nachdem sie zwei Stunden dort nichts gefangen hatten. Und so konnten wir schon die ersten Makrelen für das Abendessen fangen. Nicht, nicht, nicht, und nicht rucken. Einmal ziehen, ziehen, ziehen, ziehen, ziehen, ziehen. zieh, ziehen, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh. Zieh, zieh, zieh, zieh, zieh. Da runter Und dann jetzt mit einem Sprung. Hoch. Ach, und du meine Güte, guck mal an hier kleinen Pollack. warte mal, was ist denn das? Nee, du hast einen Köhler gefangen. Ich habe noch nie einen Köhler gefangen. Das ist ein kleiner Köhler. Das ist ja geil. Den lassen wir aber schwimmen, der ist zu klein. Ne? Ein Köhler ist das. Dann schmeißen wir zurück, gell? Licht, das sind Makrele. Die noch Nein. Mach mal die roten Schlüsse nach unten Nee, Wie ich das finde, mal hier. willst wird sie rausheben? Ja, das ist furchtbar. Nein, nein. Jetzt hoch, so hoch über die Felsen, über die Felsen zwischen. Über die Felsen. Bei unseren Wanderungen und Ausflügen hatte ich im Rucksack natürlich immer zur Sicherheit eine kleine Teleskoproute für meine Tochter und meine Reisesteckroute mit. Die Küstenstruktur auf der Südwestseite von Fasund erinnert eher an Norddeutschland, als an das, was man mit Norwegen verbindet. Heideland und schöne Sandstrände, sicher eine gute Zone für Blattfisch oder Meerforellen. Letztere habe ich allerdings nicht mal springen sehen. Da, ich dein Produkt gefangen. So, okay, jetzt. Okay. Ja. Auch hier ist es gerade mal vier Meter tief, doch Pollacks gab es hier jede Menge. Ja, ja, ja, zieh, zieh, zieh, Luna. Der erste Pollach. Ich hoffe, den kann man so noch rausheben. Komm mal hoch. Er hat sich ins Kraut reingefahren, ne? Ja. Fürs Essen konnte man in Faas und vom Ufer jedenfalls genug fangen. In und umfassend herum gibt es viele alte deutsche Wehrmachtsstellungen zu besichtigen, die uns an die Besatzungszeit während des Dritten Reichs erinnern. Angesichts dieses geschichtlichen Hintergrunds sollte man bedenken, dass man nicht vorbehaltlos willkommen ist als Deutscher in Norwegen. Die Wanderroute zum Leuchtturm bietet einige Attraktionen, ist allerdings sehr anstrengend und nicht ganz ungefährlich. Belohnt wird man mit einem schönen Spot an einem Kai, an dem die große Stunde meiner Tochter schlug. Zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zie. Großer ach du Scheiße. Stopp, stopp, stopp, nicht weiter drehen. Nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Warte, nicht rausziehen, oder nicht rausziehen. Bus gegenhalten, das habe ich jetzt gerade die Schnur hält das nicht, ich nur hält das nicht. Wanderer, die uns von oben am Leuchtturm aus beobachteten, applaudierten meiner Tochter zu dieser Leistung. dran. Was großes? ist, nicht zu stark ziehen, nicht zu stark ziehen. Ach du Scheiße. Was richtig groß ist, was richtig groß ist. Das ist ja nicht unten. Oh, der ist richtig groß. Doch dann kam der Härtetest. Mit 10er geflochtener Schnur, 30er Vorfach an einer Forellen- und Makrelenrute. Kannst du den unten schon mal bereit machen? Oh. Die. Kannst du den Keschern, kannst du den Keschern? Ja, jetzt ranziehen, vorsichtig ranziehen. Ja, Luna, das ist ja unglaublich, ich muss ihn ziehen, Luna. Wahnsinn, das ist ein Dorsch, das ist ein Dorsch, aber was für einen, was für eine Teamarbeit für uns Norwegen-Einsteiger. Wahnsinn. Oh. Aber einen großen, guten. Ja, nicht, dass er fällt. Halt ruhig fest. Oh halt fest. Ja, nicht so Normalerweise hat man am Ende einer Wanderung ja leichteres Gepäck. Hier hatte ich aber einige Kilo mehr zu schleppen. Wenn auch sehr leckere. Direkt vor unserem Ferienhaus lag ein wunderschöner See, der nach Hecht aussah. Ich bin erstmal vorsichtig und starte mit einem Eigenbaupopper, dem Wignus Weil hier sind sehr viele Seerosen. Scheint flach zu sein. Aber wunderschön. So, jetzt habe ich hier eine Stunde gefischt, es hat sich leider überhaupt nichts getan. Keinerlei Attacke, weder auf den Blinker, noch auf den Popper. Ein Gummifisch habe ich zwischendurch durchgezogen, noch auf den Needle -Stick. Und äh, ja, es ist sehr flach gewesen. Die ganze Seite hier etwa drei Meter maximal in der Wurfweite, also auf 50 Meter Distanz. Später stellte sich heraus, dass es sich hier lediglich um einen Kühlwassersee eines Aluminiumwerks handelte. Also nichts mit Fisch. Viele Leute dürften auch unsere Anreise hier in Norwegen interessieren, weil wir leben ja in den wilden Corona-Zeiten und wir haben den Oktober 21. Und da gibt es ja für Europa und noch für Norwegen dieses Ampelsystem und das bedeutet bei Norwegen bei Rot ungentherapiert und ohne Test musst du hier zehn Tage in Quarantäne und Orange und Grün in diesem Ampelsystem darfst du hier ohne Quarantäne, ohne Gentherapie und ohne Test dich aufhalten. Reisen. Das war eine ziemlich spannende Sache, weil der Staat Spanien ist tatsächlich rot eingestuft. Und ich wurde auch am Tag später angerufen von der norwegischen Behörde, weil wir kämen hier ja aus Spanien, wir müssten eigentlich sofort in Quarantäne. Bis ich mir dann aufklärte, dass wir zwar aus dem Staat Spanien kommen, aus der Sonderzone, aber Gran Canaria. Und die Kanarischen Inseln sind als orange eingestuft. Und wir haben das Glück, uns hier aufhalten zu dürfen. Prima, oder? Anfang 2022 hat man in Norwegen alle Beschränkungen hinsichtlich dieser Atemwegserkrankung aufgehoben und stuft sie als normale Grippe ein. Die dem offenen Meer zugewandte Seite von Farsund zeigt viele schöne Strände, die zum Bade einladen. Jedenfalls mit 7 mm Neoprenanzug. Ich versuche es hier auf Meerforelle oder was sonst noch so im flachen Wasser räubert. Leider ohne jeden Biss. Die Spots, die ich mir sonst noch so auf der Tiefenkarte ausgesucht hatte, waren allesamt schwer zu erreichen. Echte Knochenbrecher. Abends konnte man überall selbst in Hüfttiefem Wasser zwischen den Steinen Pollacks fangen. Seehunde habe ich hier einige gesehen, leider in zu weiter Entfernung für gute Aufnahmen. Auch ein interessanter Spot, wer macht Stellung scheinbar? Und eben hier in diesem Wäldchen ist ein Reh davon gesprungen. Mal antesten. Auch diese kleine Fjordbucht liegt direkt bei Farsund. Was man auf vielen meiner Aufnahmen nicht erkennen kann, überall um Farsund gibt es kleine Privathäfen, Industrie und Werften. Hollachs gibt es aber wie gesagt zahlreich, erinnert mich ein bisschen an die Rheinsander, die ja auch auf Industrieanlagen und zivilisierte Umgebung stehen. Auch gibt es Ende Oktober noch zahlreiche Makrelenschwärme, die an der Küste rumziehen. Pollacks und Makrelen, das sind hier im Oktober in Farsund wohl die häufigsten Fische. Die meisten verbinden mit Norwegen ja eher Wildnis und unberührte Natur. Und so versuchte ich auch im um Farsund solche Spots zu finden. Schwieriger Spot, nicht nur ihn zu erreichen, sondern auch zu befischen. Diesen Köder kennt ihr vielleicht von einem Video von Gran Canaria, wo ich verschiedene Köder für Norwegen testete. Ah! Ah! Scheiße! Rute gebrochen! Ja, der Fisch war tatsächlich noch dran, jetzt musste ich ihn mit der Handleine drillen. Das wird aber rarig. Ich mal gucken. Ah, ausgestiegen. Was? Ausgestiegen. Ah. Dies war nicht meine eigene Reiseroute, sondern eine identische Route, ja. die ich von einem Guiding-Gast geschenkt bekommen hatte. Die war ihm zuvor zerbrochen und ich hatte sie repariert, wie ich in einem anderen Video zeigte. Bis hierhin hat sie zumindest gehalten. Nun wollte meine Tochter die Ehre retten. Und tatsächlich, schon nach ein paar Würfen hatte sie wieder einen dicken Brocken in ihrer kleinen Teleskoproute. Aber auch sie hat am Ende Pech, die Schnur hielt nicht. Ja, zweiter Tag am äh, selben Spot. Gestern habe ich ja mit meiner Tochter einen ziemlich dicken Fisch verloren, bzw. sie hat den Fisch verloren. Sie kann heute leider nicht mit dabei sein, weil wir haben uns alle leider eine Erkältung oder Corinna, wie das heißt, geholt. Und sie muss dann heute zu Hause bleiben. Und ich versuche halt den Blinker von gestern wieder zu bekommen. Allerdings sind die Bedingungen weitaus schlechter. Ich habe Gegenwind, das Meer ist rauer und dann habe ich ja noch auf der Tiefenkarte gesehen, dass hier einige ziemlich blöde Felsnasen rausragen. Man muss ja also ordentlich pauen, um den Fisch rauszubekommen, besonders wenn er halt entsprechend, äh, entsprechende Größe hat. Ja, und genau das mache ich jetzt. Ein großer. Den habe ich jetzt nicht geholt. Aber hier muss man nicht drillen, bis er abkommt. Kommt das ist Ja. Leider Vollack, der darf auch wieder schwimmen. Der ist schon klettert Im Gegensatz zu Dorschen sind Pollacks wirklich richtig gute Kämpfer, die den Angler besonders in Ufernähe vor größere Probleme stellen können, da sie gezielt in Hindernisse flüchten. Der Köder aus meinem Video, den ich auf Kankanaya getestet habe, er fängt dem auch. Guter Durchschnittsverlack, Ich will jetzt noch mal den Chisel durchführen. Mal schauen. Den von mir entwickelten Schüsselurfisch ich hier so wie er eigentlich vorgesehen ist, also als Topwaterköder. Tatsächlich, an der Oberfläche auf Chisel, wer glaubt's denn? Ja, Ist doch... ah verdammt, abgegangen. Man erkennt es auf den gezeigten Aufnahmen meist schlecht, aber beinahe an jedem ausrichtsreichen Spot sind Bojen versenkt, um Fischerboote festzumachen oder Krabbenkörper aufzustellen. Oh. Pollacks kann man zwar den ganzen Tag überfangen, aber abends nach Sonnenuntergang ist definitiv die Hauptbeißzeit. Das zeigen auch die riesigen Augen des Fisches. Zu den idealen Ködern für Norwegen mache ich am Ende des Jahres noch ein Video. Da sieht man es vorhin vielleicht, ne? Schön, oder? Was machen? Am letzten Tag besichtigten wir noch die Insel Hitra im Nordwesten von Fassund Auch hier eine große Bunkeranlage der Wehrmacht. Angeblich sollen sie das erste Klo mit Spülung auf die Insel gebracht haben. Makrele, ich. Auf der Rückfahrt mussten wir ein paar Minuten auf die Fähre warten. So Zeit für ein paar Würfe. So wie ich hier, nur ich habe den zweimal gefangen. <lacht> komm schon, Papa, die. Aber die Fähre kommt schon. Beeil dich. Bisschen. Und jetzt treu, weiter. Hast du was? Nee, nee, da war ein größer Fisch hinterher. Oh. Aber wir können jetzt nicht, die Fähre kommt. Ja. Da, guck, guck, guck, guck, guck. Was war das? Ich glaube, das war eine Meerforelle. Was ist eine Meerforelle? Haben wir mal eingelogen! Die Fähre kommt! Fazit zum Uferangeln in Farsund: Die Gegend ist sehr abwechslungsreich, bietet Strände, steile Felsküsten und im Inland auch einige Lachsflüsse. Allerdings machte sie auf uns einen touristisch und auch industriell Aha. überlaufenden Eindruck. Die typische Einsamkeit und unberührte Natur, die wir in Norwegen suchten, konnten wir hier nicht finden. Daher haben wir uns für unsere Auswanderung einen anderen Ort ausgesucht, im Westen von Norwegen. Zu diesem Thema habe ich einige Videos in einer gesonderten Playlist. Bitte abonniert den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben.